Dieser Mann wird jetzt europaweit gesucht. Anis Amri, 24 Jahre alt, Asylbewerber aus Tunesien. Seit heute Hauptverdächtiger für den Anschlag in Berlin. Das Bundeskriminalamt fahndet mit verschiedenen Fotos nach ihm, wegen des Verdachts auf Terrorismus. Mit einer Belohnung von bis zu 100.000 Euro hofft es auf Hinweise. Die Spur beginnt im Lkw vom Breitscheidplatz. Ermittler finden eine Geldbörse mit einem Duldungsausweis von Anis Amri. Er ist seit Juli 2015 in Deutschland, beantragt Asyl. Doch als Tunesier hat er keine große Aussicht auf Erfolg. Im Juni 2016 wurde der Asylantrag durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt. Obwohl der Lebensmittelpunkt des abgelehnten Asylbewerbers in Berlin war, wurde die Abschiebung Absprache mit der eigentlich zuständigen Ausländerbehörde Berlins aus verfahrensökonomischen Gründen durch die Ausländerbehörde in Kleve betrieben. Denn hier im Kreis Kleve am Niederrhein war seine letzte Meldeadresse. In dieser Asylbewerberunterkunft soll er gelebt haben. Eigentlich sollte hier heute eine Durchsuchung stattfinden. Polizeiwagen stehen ein paar Kilometer entfernt. Doch an der Unterkunft passiert nichts. Journalisten warten vergeblich. Nicht die einzige Merkwürdigkeit in diesem Fall. Denn die Abschiebung scheitert. Aus der Abschiebehaft in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg wird er wieder entlassen. Amri hat keinen gültigen Pass. Und Tunesien will von ihm nichts wissen. Zunächst bestritt Tunesien, dass diese Person ihr Staatsbürger sei. Die Papiere wurden lange Zeit nicht ausgestellt. Sie sind heute eingetroffen. Ich will diesen Umstand nicht weiter kommentieren. Amri stand außerdem bereits im Visier von Ermittlern. Nordrhein-Westfalen verdächtigte ihn, eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat vorzubereiten. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin lässt Amri ein halbes Jahr überwachen. Dabei sei nichts aufgefallen, sodass keine Grundlage für eine weitere Verlängerung der Anordnungen zu Überwachungsmaßnahmen mehr bestand und diese schließlich im September beendet werden mussten. Ob es sich bei Amri tatsächlich um den Täter handelt, ist noch unklar. Ich weise darauf hin, und das haben alle anderen auch gemacht, es ist ein Verdächtiger, nicht zwingend der Täter. Es wird weiter in alle Richtungen ermittelt, es werden alle Spuren verfolgt. Doch falls Anis Amri diesen Lkw tatsächlich in den Weihnachtsmarkt steuerte, dann stellen sich Fragen. Warum haben die Ermittlungen gegen ihn die Tat nicht verhindert? Warum hat seine Abschiebung nicht geklappt? Fragen, deren Antworten die Behörden den Angehörigen wohl schuldig sind. Tag zwei nach dem Terrorakt von Berlin und der Fall nimmt täglich neue Wendungen. Seit heute fahndet die Polizei offiziell nach einem 24-jährigen Tunesier, der als dringend tatverdächtig gilt. Ob Anis Amri den Sattelschlepper wirklich gelenkt hat, der Montag in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche raste, ist noch unklar. Genau wie auch die Hintergründe und das Motiv. Fest steht aber, Amri war zuvor schon im Visier der Behörden gewesen, galt als sogenannter Gefährder. Also jemand, dem Verdacht steht, einen Anschlag hier in Deutschland zu planen und sollte eigentlich längst abgeschoben worden sein. Den aktuellen Stand der Ermittlungen fasst Demian von Osten zusammen.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 dann stellen sich Fragen. Warum haben die Ermittlungen gegen ihn die Tat nicht verhindert? Warum hat seine Abschiebung nicht geklappt? Fragen, deren Antworten die Behörden... Jetzt lässt der Generalbundesanwalt öffentlich nach ihm fahnden. Anis Amri, 24 Jahre, tunesischer Staatsbürger. Das Bundeskriminalamt warnt, er könnte bewaffnet sein. Es gibt einen neuen Verdächtigen. Nach dem Verdächtigen wird gefahndet. Ich weise darauf hin, und das haben alle anderen auch gemacht, es ist ein Verdächtiger, nicht zwingend der Täter. Im Wrack des LKW haben die Ermittler ein Papier gefunden. Es ist ein sogenannter Duldungsausweis, ausgestellt auf den Verdächtigen von einer Ausländerbehörde in Nordrhein-Westfalen. Und er ist den Behörden hinlänglich bekannt. Eigentlich sollte er längst nach Tunesien abgeschoben werden, doch weigerte sich das Land lange, den dafür nötigen Pass auszustellen. Erst heute ist er eingetroffen. Das LKA Nordrhein-Westfalen hatte außerdem bereits beim Generalbundesanwalt ein Verfahren gegen ihn beantragt. Der Vorwurf? Die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat. In der Vergangenheit hat Anis Amri offenbar verschiedene Identitäten benutzt und sich zuletzt hauptsächlich in Berlin aufgehalten. Diese Person ist äh, verschiedenen Sicherheitsbehörden in Deutschland durch Kontakt zu einer radikal-islamistischen Szene äh, aufgefallen. Er war von mehreren Sicherheitsbehörden, unter anderem Nordrhein-Westfalen, als Gefährder eingestuft. Auch in Berlin laufen die Ermittlungen weiter rund um die Uhr. Beamte der Spurensicherung untersuchen das Areal rund um die Niederlassung von Thyssenkrupp. Hier sollte der getötete polnische LKW-Fahrer seine Ladung abliefern. An einer Dönerbude wurde er das letzte Mal gesehen. Wann und wie der Täter dann die Gewalt über den Lastwagen erlangte, ist weiter unklar. Auf Hinweise ist jetzt eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro ausgesetzt, die Polizei sucht europaweit nach dem Verdächtigen. Anis Amri steht in dringendem Tatverdacht. Und in Nordrhein-Westfalen hat der Innenminister heute Einzelheiten zum Asylverfahren bei dem Verdächtigen bekannt gegeben, die auch Fragen aufwerfen. Auch im Fall des aktuellen Verdächtigen hat hier eine angeordnete Abschiebung nicht stattgefunden. Dorte Färber in Düsseldorf. Wo liegt denn in solchen Fällen das Problem? Ja, vor allem darin, dass der Verdächtige keine Papiere hatte, angeblich jedenfalls. Und in solchen Fällen kann man die Menschen nicht abschieben. Man kann sie noch nicht einmal in Abschiebehaft nehmen. Deshalb wurde ein sogenanntes Passersatzverfahren angestrengt, schon im August dieses Jahres. Und diese Verfahren gelten als äußerst aufwendig mit Maghreb-Staaten wie Tunesien. Tunesien hat zunächst abgestritten, dass der Mann ein tunesischer Staatsbürger sei. Im Übrigen kann man eine Abschiebehaft nicht über diese gesamte Verfahrensdauer eines solchen Passersatzverfahrens aufrechterhalten. Und das ändert sich auch nicht, wenn jemand wie der Verdächtige im vorliegenden Fall als gefährlich eingeschätzt wird, als Gefährder eingeschätzt wird, müssen die Sicherheitsbehörden so jemanden nicht dann doch ganz besonders im Visier behalten? Ja, natürlich müssen sie das und das nordrhein-westfälische Innenministerium verweist darauf, dass bei solchen Gefährdern auch polizeiliche Aktionen im Hintergrund laufen, dass man auch ähm, länderübergreifend im Benehmen stehe über das gemeinsame Terrorabwehrzentrum. Es ist aber auch so, dass der Begriff des Gefährders ein polizeilicher ist, kein juristischer. Das heißt, man kann nicht jemanden einfach in Haft nehmen, weil er als gefährlich gilt. Dazu muss es Hinweise auf eine konkrete Straftat geben. Dr. Ferber, Düsseldorf. Nach dem Schock nun die Trauer und die Erkenntnis, vieles ist noch unklar. Berlin am Tag 2, die Anteilnahme am Anschlagsort an der Gedächtniskirche, reißt nicht ab. Es ist so furchtbar. Ich, es hat mich hergetrieben. Ich weiß nicht, ob man das verarbeiten kann, aber es ist jetzt so nah dran. Ich bin einfach mal hergekommen, um nochmal Abschied zu nehmen von den Opfern und bin wirklich tief berührt. Bei aller Trauer die Weihnachtsmärkte heute wieder geöffnet, die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verschärft. Die Berliner lassen sich nicht unterkriegen. Gemischte Gefühle, ja. Aber trotzdem, man sieht ja auch viel Polizei. Man muss trotzdem weiter hier rausgehen, finde ich, und zeigen, dass man sich von solchen Sachen nicht beeinflussen lässt. Noch immer liegen zwölf Schwerstverletzte im Krankenhaus. Der Bundespräsident übermittelte ihnen bei einem Besuch den Beistand der gesamten Nation. Sie sollen spüren, dass sie nicht alleine sind und dass neben dem ärztlichen Fachpersonal im ganzen Land Menschen auf ihre Genesung warten und mit ihnen hoffen. Zur Stunde am Brandenburger Tor ein stilles Gedenken. Berlin trauert um die Opfer. Und wir gehen nochmal live nach Berlin zu Carsten Behrendt. Carsten, Sie sind seit Montagabend draußen unterwegs in Berlin. Wie würden Sie denn die Atmosphäre in der Stadt beschreiben im Moment? Ja, wir sind heute mal auf den Alexanderplatz gegangen, hier im Schatten vom Fernsehturm und der Weltzeituhr. Und hier spürt man so richtig, wie das Leben zurückkehrt. Wir sind ja schon diverse Male äh, von schrägen Typen angequatscht worden, von Radfahrern fast umgenietet. Also typisch Berlin und äh, das tut an so einem Abend und nach dieser Zeit jetzt nochmal verdammt gut. Und zugleich äh, merkt man aber auch, wenn man hier rumgeht, den Eisläufern zuguckt oder an den Karussell schaut, dass äh, dieser Schmerz über der Stadt liegt, denn nur wenige Kilometer entfernt von hier da ist dieser eine noch geschlossene Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, der morgen übrigens auch wieder aufmachen soll. Und äh, alle wissen natürlich, dort sind zwölf Menschen ums Leben gekommen. Äh, gleichzeitig auch noch dieses mulmige Gefühl, da laufen ein oder mehrere Leute rum, die dafür verantwortlich sind, die noch nicht gefasst sind. Und das äh, macht den Berlinern natürlich Angst. Also wir merken, die Stadt hat eine Wunde. Diese Wunde, die tut auch verdammt doll weh, aber sie zwingt Berlin nicht in die Knie. Berlin funktioniert irgendwie weiter. Typisch Berlin. Carsten